Willkommen auf dem Segelohrenbob Kanal. Come on Barbie, let's go party. Und hauptsächlich gibt's hier Natur und logische Technik. Das kann doch wirklich in euer Ernst sein, oder? Was? Ich sehen. es sehen. Ja? Wir haben es gesehen, wir ja? haben es gesehen.